Hattet ihr schon mal eine Wirkung einer Droge, mit der ihr überhaupt nicht gerechnet habt oder von der man nirgends anders online lesen kann? Eine Wirkung, die vielleicht aufgrund der Einzigartigkeit jedes Menschen nur bei euch vorzukommen scheint? Jetzt gibt es eine kurze knackige Trip-Story, in der ich von so einer Wirkung berichte. Bei diesen beiden Karten gibt es genau ein Symbol, was auf beiden Karten drauf ist. Erkennt ihr, welches es ist? Es ist die Katze. Versuchen wir es nochmal. Auf diesen zwei Karten sind wieder zwei Symbole gleich. Es ist der Hammer. Ein letztes Mal noch. Welches Symbol ist hier gleich? Es ist die Karotte. Die Karten, die ihr gerade gesehen habt, waren die Karten von dem Spiel Doppel. Eines der geilsten Spiele, das ich über die letzten Jahre kennengelernt habe. Eines der besten Eigenschaften des Spiels ist auch, dass man es in wenigen Sekunden erklären kann. In der Mitte liegt eine Karte und die restlichen Karten sind auf den Händen der Spieler verteilt und jede Karte hat immer genau ein Symbol mit einer anderen Karte gemeinsam. Wenn man das gemeinsame Symbol mit der mittleren Karte bei seiner Karte sieht, dann ruft man das Symbol und legt seine Karte in die Mitte und wer als erstes keine Karten mehr hat, hat gewonnen. Bombe. und Schere. Kopfschild, Zielscheibe. Falls ihr das Game noch nicht kennt, gönnt es euch. Zweiter Link in der Videobeschreibung ist einfach geil. Egal ob für ein Familienessen oder auf einer Trophy-Party. Das Game geht immer. Und falls ihr bei Doppel arbeitet... Meldet euch bei mir, ich will da eine Open-Mind-Version von dem Game rausbringen. Doch was hat das Spiel Doppel mit einem meiner letzten Drogentrips zu tun? Nun, normalerweise bin ich in dem Spiel Doppel und anderen Reaktionsgames wie Ligretto übertrieben schlecht. Keine Ahnung, ob das an meinem ADS liegt, aber man kann da wirklich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass, wenn ich solche Spiele mit Leuten spiele, als letzter oder vorletzter abschneide. Als ich in Kanada bei Adam von Psych Substance war, habe ich auch Ligretto auf Vivanse gespielt, was im Grunde Speed ist und ich wurde da jetzt nicht merklich besser. Allgemein, wenn ich leistungssteigernde Substanzen genommen habe, von Modafinil, Koks, Ritalin über New Pep, über Koffein bis hin zu legalen Nahrungsergänzungsmitteln wie meinen Limitless-Pillen, habe ich mich zwar meist deutlich konzentrierter, aufgeweckter und energetischer gefühlt, aber ich hatte nie diesen Effekt aus dem Film Limitless, wo ich wirklich dachte, oh mein Gott. Mein Gehirn funktioniert so gut, ich erkenne es gar nicht wieder. Bis vor kurzem, bei meinem letzten 2CB-Trip. Ah, manche dachten, jetzt kommt noch eine Limitless-Werbung, aber... Die kommt erst später. Bevor ich aber hier genauer auf den limitless-artigen Effekt, den ich auf 2CB hatte, eingehe, möchte ich nochmal betonen, dass 2CB eine Substanz ist, die im Betäubungsmittelgesetz aufgeführt ist und viele Risiken birgt und ihr deshalb davon die Finger lassen sollt, erst recht, wenn ihr unter 20 seid. Bei dieser Story kommt hinzu, dass es eine sehr individuelle Erfahrung war und es bei euch vermutlich keine solche Wirkung erzielen wird. Jedenfalls hatte ich an jenem Abend ca. 8 Milligramm 2CB genommen und und als ich so langsam die ersten Effekte spürte, zum Beispiel diese typische beruhigende 2-CB-Wärme, fingen wir an, eine Runde doppelt mit vier Mitspielern zu spielen. Ich fing an, so gut wie jede Runde zu gewinnen. Am Anfang dachte ich mir so, das ist Zufall, aber ich gewann dauerhaft einfach so gut wie jedes Spiel und hatte teilweise keine Karten mehr, wo alle anderen Spieler noch fast alle hatten. Ich immer so, komm, wir spielen noch eine Runde, da verliere ich bestimmt wieder. Es passierte nicht. 2CB ist halt auch nicht bekannt als eine Droge, bei der man irgendwie kognitiv krassere Leistungen vollbringen kann, weshalb ich halt irgendwie doppelt perplex war. Ich habe dann den ganzen Stapel an Karten in die Hand genommen und eine Runde alleine gespielt, um zu schauen, wie schnell ich die Paare erkenne und es war einfach nur insane. Pferd, Katze, Sonne, Mond, Haus, Birne, Ente. Bam, bam, bam. Ich konnte alle Karten durchsäppen wie nie zuvor. Ich habe auch eindeutig gemerkt, was anders in meiner Denkweise war. Nüchtern schaue ich immer sehr hektisch auf die ganzen Symbole, arbeite alle einzeln ab und habe Gedanken wie... Okay, hier ist der Geist. Ist der Geist hier auch drauf? Nee, da ist er nicht drauf. Das Auge ist hier das Auge ist da nicht drauf. Immer so die ganze Zeit verglichen und hin und her geschaut zwischen den einzelnen Symbolen. An diesem Tag, als mir 2CB untergemischt wurde, konnte ich ohne Fokus auf einzelne Symbole die Karten gleichzeitig anschauen und die Doppelten sind mir dann direkt ins Auge gesprungen, ohne dass ich irgendwie groß nachdenken musste. Skeptiker würden jetzt sagen, du warst doch einfach nur übelst drauf und dachtest nur, dass du voll schnell bist. Aber so war es nicht. Es regt mich so auf, dass ich an dem Abend nichts gefilmt habe, aber bei 9 Milligramm kann man noch sehr klar denken und es war sehr offensichtlich, dass hier meine Leistung um 300 gesteigert war. Bei dem Film Rain Man gibt es ja eine Szene, in der Zahnstocher runterfallen und Raymond dann genau weiß, wie viele Zahnstocher runtergefallen sind, während Menschen ohne einen solchen Autismus alle Zahnstocher einzeln in die Hand nehmen müssten, um zu wissen, wie viele es sind. 82, 82, 82. 82 war ich. Und genauso einen Unterschied gab es dann bei mir im Game. Sonst muss ich alle Symbole einzeln anschauen und auf dem Trip sah ich alles direkt auf einen Blick. Und ich fragte mich dann kurz, ob Leute ohne HDHS immer mehr so denken, also weniger tunnelhaft. Am nächsten Tag haben wir dann wieder Doppel gespielt, wo ich dann wie gewohnt letzter oder vorletzter wurde. Und ich will mit diesem Video nicht sagen, dass 2CB irgendwie eine Droge ist, die man besonders gut einsetzen kann, wenn man kognitive Leistungen vollbringen muss. Ich war halt lediglich gut in dem Game. 2CB hat viele andere Wirkungen, die für andere Tasks katastrophal wären. Es ging mir hier nur um die unerwartete Wirkung, die dafür sorgte, dass ich plötzlich der krasseste in dem Game war. Schreibt eure unerwarteten Drogenwirkungen in die Kommentare. Habt ihr schon mal LSD genommen und fandet plötzlich eure Schwester übelst tot? Konntet ihr auf Alkohol plötzlich krassen Aktienhandel betreiben? Als jemand, der ADS hat und sehr häufig das Gefühl hat, dass ich aufgrund des ADRS nicht das Potenzial des Gehirns nutzen kann, wie wenn es nicht diese adrs blockade gäbe, finde ich halt auch das Thema kognitive Leistungssteigerung sehr interessant. Natürlich könnte ich mir Ritalin verschreiben lassen und ich würde eventuell weniger so denken wie ein ADHSler, sondern etwas klarer. Aber Substanzen wie Ritalin haben halt heftige Nebenwirkungen, sodass ich das meinem Körper auf Dauer niemals antun würde, weshalb ich eben sehr gerne mit so unterschiedlichen Nahrungsergänzungsmitteln experimentiere und eben auch meine eigenen Produkte wie Limitless rausbringe, weil das legal ist und es eigentlich nur in Ausnahmefällen zu Nebenwirkungen kommt. In Limitless habe ich nicht mal Koffein drin, weil ich da schon die negativen Wirkungen zu hoch finde. Die neue Version von Limitless kam letzte Woche heraus. Die neue Rezeptur ist aus meiner Sicht besser als alle anderen Fokusprodukte auf dem Markt. Schreibt mir eure Lieblingsprodukte, wenn ihr anderer Meinung seid, in die Kommentare und wenn ihr Limitless mal testen wollt, gibt es ja jetzt auch Probierpackungen. Und es supportet den Kabal. Auf Open Mein Trompete habe ich letztens ein Video gemacht, in dem ich etwas genauer erkläre, weshalb ich die neue Rezeptur so nice finde. Und merkt euch, wie das Spiel Doppel funktioniert. Denn Doppel habe ich auch auf meinem xenex rausch gespielt, wo das Video bald kommt. Und da lief das etwas anders. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kabal.